Frau Weinrichter, darf ich Sie ganz kurz interviewen? TV. Sehr gerne, ist mein Stellen wir uns da vor der Soll ich da mich Karte da zu dir hin? also ich bin, ich hinsetzen äh, oder so? Ich strecke mir die Hand aus, bitte. Ja. Nein, oben ist mein Fuß. Ich bin aufgestanden. Ah. Das ist die Kamera mit der linken. Ah, okay. okay. Also ich stehe jetzt. Passt. Mein Kopf ist ungefähr Brusthöhe bei Passt. dir. Okay. Äh, mein Assistent steht dann bei deiner linken. Aha. Stefan? Hallo? Okay, hallo. Ah, sonst geht, nicht die Kamera halten, danke. <lacht> okay. Zur Erklärung. Ich ja? habe eine Kamera vor mir. So nicht bei du oder? Na klar. Okay. Eine Kamera, die hast du ja. gerade in der Hand gehabt. Ja. Und eine ist auf der Rücken montiert vom Stuhl. Okay. Die schaut auf dein Gesicht jetzt. Cool, sehr gut. Und es wäre super cool, cool, wenn wir uns da äh, zwei Meter zurückstellen, damit wir das Plakat in den Bild haben. Ja? Also einfach so von mir aus gesehen nach hinten gehen. Vorsicht! Ein bisschen nach rechts, und nochmal. Danke, ein Stock. Und jetzt zu mir. Sollen die anderen leise sein, oder geht das so? Das geht schon, glaube ich. Okay, das geht schon. Es wird jetzt so sein. Mein Assistent wird jetzt immer dieses Aufnahmegerät zwischen uns hin und her tun. Also wenn du antwortest, kurz warten, bis ich, ich was sage. Er soll mir einfach antupfen, oder so? Okay, genau. Ist, ja, wir, auf Arm, oder so. Ah, wir sind hier am Schwarzenbergplatz, bei einer Demonstration. Ich spreche mit Monika Weinrichter. Hallo. Äh, worum geht es hier? Hier geht es uns darum, dass die neuen Elektro-City-Busse für uns überhaupt nicht mehr hörbar sind.